Wenn am 01.01.2023 das Bürgergeld eingeführt werden soll, dann lohnt sich Arbeiten für viele Menschen nicht mehr. Das jedenfalls behaupten Politikerinnen und Politiker mancher Oppositionsparteien, wie beispielsweise der CDU, CSU. Ob das so stimmt, schauen wir uns heute zusammen an. Zunächst einmal, was ist eigentlich das Bürgergeld? Das Bürgergeld soll im Prinzip Hartz IV ablösen. Für Alleinstehende bedeutet das dann 502 Euro im Monat zum Ausgeben plus Warmmiete. Bei diesen rund 500 Euro liegen wir dann 50 Euro über Hartz IV. Außerdem soll es in den ersten sechs Monaten keine Sanktionen geben und man darf, egal wie viel die Wohnung kostet, erst einmal zwei Jahre lang dort wohnen bleiben. Aber gerade diese 50 Euro mehr machen das Leben mancher Oppositionspolitiker unglaublich schwer, so wie es aussieht. Denn plötzlich soll sich wegen 50 Euro das Arbeiten auf einmal nicht mehr lohnen in Deutschland. Wenn ihr mich kennt, wenn ihr meinen Channel kennt, dann wisst ihr, arbeiten lohnt sich in Deutschland bzw. weltweit schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Über 860.000 Menschen müssen in diesem Land sowieso schon trotz Arbeit aufstocken. Und dann gibt es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch viele weitere Sozialleistungen, wie beispielsweise Wohngeld. Sie können auch Geld für Möbel dazu bekommen. Sie können Geld für äh, Nebenkosten dazu bekommen, für Strom und so weiter. Das alles zeigt ja schon, wie wenig sich Arbeit für ganz viele Menschen in diesem Land lohnt. Und jetzt machen wir doch eine ganz einfache Rechnung mit dem Bürgergeld. Wenn ich beispielsweise alleinstehend bin und in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne, die für mich entsprechend groß ist und ich zahle, sagen wir mal, 600 Euro warm. Ich weiß, für manche ist das viel, für viele andere in deutschen Großstädten ist das viel zu wenig beziehungsweise die Mieten sind deutlich höher, aber jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel. Sagen wir 600 Euro warm für die Wohnung, die wird mir sowieso über das Bürgergeld bezahlt. So, und jetzt bekomme ich noch gut 500 Euro dazu zum Leben. Also bin ich bei 1.100 Euro netto ohne arbeiten zu müssen. Wenn wir jetzt aber an den Mindestlohn denken von 12 Euro die Stunde, sind wir ungefähr im Monat bei 2.000 Euro brutto und ungefähr bei gut 1.400 Euro netto. Das heißt, die Person aus diesem Beispiel würde 40 Stunden die Woche arbeiten gehen für gerade einmal 300 Euro mehr netto. Und wie schon angedeutet, wenn ihr in einer teureren Stadt wohnt, in vielen Großstädten kenne ich Zwei-Zimmer-Wohnungen für 800 Euro bis 1.000 Euro, teilweise sogar noch mehr. Wenn also die zwei zimmer 800 Euro kosten, ihr bekommt 500 Euro dazu, seid ihr schon bei 1300 Euro netto. Wenn ihr also bei Mindestlohn 1400 Euro netto habt, warum sollte man dann für 100 Euro arbeiten gehen? Und wenn ich jetzt an Familien mit Kindern denke, wenn beide Elternteile oder nur ein Elternteil etwas verdient und man ist Geringverdiener, das heißt, man verdient 2500, 2600 Euro brutto oder weniger, dann wird es wirklich eng. Natürlich, was man nicht vergessen darf, und das wird auch immer wieder von der SPD beispielsweise hineingeworfen, es gibt natürlich auch weitere Sozialleistungen, gerade für Familien sind wahrscheinlich oft berechtigt, noch andere Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, wie beispielsweise Wohngeld. Sie bekommen auch noch Kindergeld, auch das muss mit angerechnet werden. Und dann kommt man natürlich entsprechend auf einen höheren Betrag. Aber ganz wichtig, diese zusätzlichen Leistungen, das ist ja kein Gehalt, das ist ja kein Lohn. Das kommt ja drauf, aus unseren Steuern heraus kommt das ja drauf, um diese Menschen zu unterstützen. Deswegen kann man schon in bestimmten Fällen sagen, arbeiten lohnt sich nicht. Aber das ist ja nicht erst seit dem Bürgergeld, so beziehungsweise das wird ja nicht ab 1. Jahrschlag, 12 Uhr, Mitternacht, Silvester so sein. Wer arbeiten geht, wer Vollzeit arbeiten geht und in irgendeiner Form Sozialleistungen beziehen muss, um zu überleben, um über die Runden zu kommen, für den lohnt sich Arbeit definitiv nicht. Wer trotzdem arbeiten geht, obwohl er nur ein paar hundert Euro mehr hat, als beispielsweise mit Hartz IV, beziehungsweise dann später mit dem Bürgergeld, der unterstützt im Prinzip einfach nur indirekt die deutsche Wirtschaft, beziehungsweise direkt die Unternehmen und die Konzerne in diesem Land. Wir subventionieren zum Teil mit unserer Sozialhilfe milliardenschwere Konzerne. Dass sich für viele Menschen Arbeiten nicht lohnt, sehen wir weltweit. Wir sehen beispielsweise in Deutschland oder in Österreich, dass dieses Jahr die größten Dividenden rausgehauen wurden ever von Aktienunternehmen. Und gleichzeitig sind die Reallöhne extrem gefallen. Und hier erkennen wir auch ganz schnell, wer zum Teil für die Inflation mitverantwortlich ist, wer dafür verantwortlich ist, dass die Inflation so hoch steigt. Und das sind vor allem die Konzerne, die großen Konzerne, die Gewinne, Gewinne, Gewinne machen. Beispielsweise Energie-Ölkonzerne im Moment. Das ist Wahnsinn, was die an Profiten erwirtschaften. Und der Bürger darf es dann natürlich ausbaden. Außerdem streiten sich beispielsweise gerade Supermärkte und Discounter mit Lebensmittelherstellern, weil Lebensmittelhersteller überproportional viel an Gewinn machen möchten und die Preise entsprechen erhöhen möchten. Und da wollen aber die Discounter bzw. Supermärkte nicht mitmachen. Und wenn ihr in den letzten Monaten mal einkaufen wart, und das wart ihr ganz sicher, habt ihr gesehen, wie die Preise explodiert sind. Und hier werden fette, fette, fette Gewinne gemacht. Und dann heißt es ja immer, oh, es gibt eine Lohnpreisspirale und wenn die Menschen mehr Lohn haben wollen, ja, dann wird es Inflation geben, dann geht hier alles den Bach runter. Falsch. Es gibt keine Lohnpreisspirale. Das ist alles ein Mythos. Das ist alles gelogen. Das ist absoluter Blödsinn. Seit Jahrzehnten werden immer mehr Gewinne gemacht. Und wenn wir uns die aktuelle Lage anschauen, im Mutterland des Kapitalismus in den USA, da sehen wir, wie die Profite explodiert sind bei den Unternehmen, bei den großen Konzernen und wie wenig die Löhne in den letzten Jahrzehnten gestiegen sind. Es ist also die Gewinnpreisspirale, die die Inflation treibt, nicht die Löhne. Außerdem, wenn ihr meine Videos zu diesem Thema kennt, dann wisst ihr bereits, dass seit Jahrzehnten Produktivitätssteigerung und Lohn- bzw. Gehaltssteigerung immer weiter auseinandergedriftet sind, sich entkoppelt haben. Das heißt, wir wurden in den letzten Jahrzehnten immer produktiver, haben aber nicht entsprechend unseren Lohn dafür erhalten. Und das erklärt natürlich auch, warum es da draußen wenige Menschen gibt, vergleichsweise wenige Menschen gibt, mit einem Wahnsinnsvermögen und jede Menge Menschen mit kaum oder null Vermögen. Und wie man an einem einfachen Beispiel sehen konnte, bringt auch der Mindestlohn nicht viel. Da müsste viel mehr getan werden, damit sich Arbeit wieder lohnt. Mein Fazit lautet, Arbeiten lohnt sich für viele Menschen in diesem Land, aber auch weltweit, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Hier in diesem Land lohnt es sich vor allem deswegen nicht, weil wir einen riesigen Niedriglohnsektor haben. Außerdem wird Arbeit bzw. das Gehalt wahnsinnig hoch besteuert. Viel zu früh zahlen wir schon Spitzensteuersätze. Daher wäre eine Kritik am Bürgergeld durchaus berechtigt, denn das löst ja die Probleme nicht. Das löst nicht das Problem der viel zu niedrigen Gehälter und viel zu hohen Gewinne für die Konzerne da draußen. Und hier sehe ich die Politik in der Bringschuld. Wir können nicht einfach nur immer weiter die Sozialleistungen erhöhen, erhöhen, erhöhen und an den Gehältern nichts machen und sagen, ja, hey, sorry, freier Markt, und wenn ihr wollt, dass sich die Gehälter irgendwie ändern und die Strukturen, ja, dann müsst ihr halt gucken, dass die Gewerkschaften wieder mehr Macht bekommen. Die Politik ist dafür nicht zuständig. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die tatsächlich kaum mehr verdienen als mit Hartz IV, als mit Bürgergeld, dass die alle sagen, scheiß drauf, ich bleibe zu Hause. Es lohnt sich nicht für 1, 2, 300 Euro arbeiten zu gehen. Und ich sage auch, das kann nicht sein, dass Menschen da draußen Vollzeit arbeiten gehen und gerade mal ein paar Euro mehr verdienen als mit Sozialhilfe. Und das Geld reicht dann im Prinzip nur dafür, die Rechnungen zu bezahlen. Ich stelle mir vor, ein Mindestlohn, ein Mindestgehalt sorgt dafür, dass ich von diesem Gehalt vernünftig leben kann. Das heißt, ich kann meine Rechnungen bezahlen, außerdem kann ich mir davon auch noch etwas leisten, beispielsweise einen Urlaub im Jahr oder sagen wir mal, wenn irgendwas kaputt geht, kann ich mir schnell Ersatz kaufen bzw. das Ganze reparieren lassen, ohne irgendwie Kredite aufnehmen zu müssen oder Schulden machen zu müssen. Solange da aber die Politik nicht eingreift, und milliardenschwere Konzerne ihr Geld lieber in Dividenden irgendwo raushauen und das entsprechend nicht in Deutschland investiert wird, dann landet das Geld halt irgendwo im Ausland. Außerdem haben wir noch das Problem, dass wir jede Menge Steuerflüchtlinge haben, beziehungsweise Unternehmen, Konzerne, die woanders versteuern, obwohl sie hier fette Gewinne machen. Die versteuern dann beispielsweise in Steueroasen und das sogar mitten in Europa. Die versteuern dann eben beispielsweise auf Malta, Luxemburg oder in Irland. Und wenn dann so eine asoziale Partei wie CDU und CSU daherkommen und meinen, ja gut, Arbeiten lohnt sich dann nicht mehr, wenn es 50 Euro mehr gibt. Und dann müsste man was gegen tun und man müsste ja dafür tun, dass sich Arbeit wieder lohnt. Da frage ich mich, was diese Partei in 16 Jahren Regierung gemacht hat. Ich sage euch, was sie gemacht hat und das wisst ihr auch, wenn ihr meine Videos kennt. Diese 16 Jahre Regierung der CDU haben die höchste Armutsquote in diesem Land hinterlassen. Die höchste Altersarmut und die höchste Kinderarmut, die es jemals gab. Wir brauchen höhere Löhne und höhere Löhne bedeutet mehr Steuereinnahmen. Das heißt, wir können uns mehr leisten, wir können mehr investieren in Deutschland. Gleichzeitig bedeuten höhere Löhne natürlich weniger Sozialleistungen, das heißt geringere Ausgaben. Wir profitieren so oder so und wir nehmen es ja niemanden weg, der das zum Leben braucht. Wenn es da draußen milliardenschwere Konzerne gibt, die in Geld schwimmen, die in Krisenzeiten in Geld schwimmen, dann müssen wir uns eben das Geld dort holen und dafür sorgen, dass die Menschen in diesem Land, dass die Menschen weltweit, etwas davon haben, wenn wir nicht möchten, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zum Thema Bürgergeld? Könnt ihr euch mit diesem Bürgergeld, mit diesen Veränderungen anfreunden im Vergleich zu Hartz IV oder habt ihr da berechtigte Kritik zu äußern? Und an dieser Stelle sage ich immer vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.